Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute machen wir mal was ganz leckeres und zwar ein alkoholfreier Chili Der geht sau einfach, schnell und wie gesagt, schmeckt sau gut. Probiert ihn einfach mal aus. Und zwar brauchen wir dafür 1 Liter Sauerkirschnektar, 3 ungespritzte Orangen, möglichst süß, wenn es geht, 50 bis 60 Gramm brauner Rohrzucker, 2 Sternanis, 8 Nelken. Zwei Zimtstangen und natürlich das allerwichtigste, eine schön scharfe getrocknete Chili, also eine Hälfte davon und möglichst ohne Plazenta, weil wir wollen nur ein bisschen von der Schärfe raus haben, möglichst viel Aroma und soll ja noch genießbar bleiben. Ja, da fangen wir gleich mal an. Wir nehmen zwei von den Orangen, halbieren die und presse erstmal den Saft aus. So, und die dritte Orange, die schneiden wir jetzt in Scheibchen. Das war es jetzt von der Vorbereitung eigentlich auch. Jetzt nehmen wir alle unsere Zutaten, tun die in den Kochtopf geben. Die Reihenfolge ist vollkommen Wurst. Hauptsache das Land alles drin. So. Und dann erwärmen wir das anschließend. Ich lasse mal kurz aufkochen. Normalerweise soll man das ja nicht machen, aber ich fand, das geht so. Also machen wir das einfach mal so. Ist ja auch kein Alkohol drin, der irgendwie verkochen könnte. Empfehle ich auch nicht mit Alkohol. Ich habe es mal probiert, das Ganze als richtigen Glühwein zu machen. Das schmeckt einfach nicht so gut wie dieser Glühwein. Probiert es aus, wenn ihr es mir glaubt. Und schreibt mal in die Kommentare, wie es ihr gefunden habt. Man kann natürlich alles noch ein bisschen optimieren. Das ist jetzt die Mischung, die ich mir zurechtgelegt hatte. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Macht es wie ihr wollt. Nachdem das Ganze jetzt 15 Minuten durchziehen konnte, tue ich jetzt mal die ganzen Komponenten raus. Man kann auch die Chili dann entfernen und den Rest noch weiter durchziehen lassen. Und dann zum Beispiel, wenn man es morgens vorbereitet, abends dann noch mal kurz erwärmen und dann genießen. Da wird es natürlich noch aromatischer. Wie gesagt, ich mache jetzt mal alles raus. Das kann man es auch absieben. Ich mache das jetzt mal so bei Hand. Wie gesagt wird aromatischer, wenn man es ein bisschen länger ziehen lässt. Aber die Chili würde ich auf jeden Fall nach 15 Minuten rausziehen, weil die gibt uns eventuell doch ein bisschen zu viel Schärfe ab. Ich habe hier jetzt auch eine Super Hot genommen. Ähm man merkt die Schärfe nicht so extrem, wie man jetzt vermuten möchte. Also ihr könnt ruhig eine ordentlich scharfe Chili benutzen, solange ihr die Plazenta weglasst. Dauert natürlich jetzt länger, als ich gedacht habe. Wo ist unser Chili? Das ist natürlich jetzt die Frage der Weise. Da ist er. So, der übeltäter. Ja, und dann geht's schon ans Genießen. So ein Topf geht um ungefähr vier so Tassen. Reicht bei uns für zwei Personen. Und da gibt es schon fast Schlägerei, wer mehr kriegt. Also wie gesagt, probiert's aus. Schreibt in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Wenn noch kein Abonnent ist, würde ich mich freuen, wenn er meinen Kanal abonnieren würde. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, genießt den Chili Glühwein, bis zum nächsten Mal. Servus.